Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Frage vom Typ berechnete Multiple Choice in Ihrem bitte hinzufügen können. Sie befinden uns hier schon im Testinhalt bearbeiten und fügen hier eine neue Frage hinzu. Da haben wir unsere berechnete Multiple Choice. Da kommen wir dann auf die Bearbeitungsseite der Frage. Zudem so ist also wie üblich der Fragentitel, wo Sie also einen schönen Titel eingeben, um Ihre Frage zu identifizieren und um später leicht wiederzufinden. Dann haben wir hier unseren Fragetext, wo ich schon etwas vorbereitet habe. Das ist die Frage nach der korrekten Formel zur Berechnung eines Flächeninhaltes für ein Dreieck. Das werde ich mal ein wenig größer machen, damit Sie sehen, dass ich hier bereits zwei Variablen eingegeben habe. Einmal hier die Länge und einmal die Breite. Und die sind gekennzeichnet durch dieses geschweifte Klammern vorn und hinten. Das sind also unsere Variablen. Sie können natürlich auch weiterhin mit Hilfe Ihres Editors die Frage weiter formatieren, wenn Sie möchten. Ansonsten gehen Sie weiter zu den erreichbaren Punkten, die Sie dann anpassen. Oder hier auch zum allgemeinen Feedback, das Sie nach Wunsch mit eintragen können. Nun gehen wir hier nach unten weiter denn es ist nicht nur eine multiple choice frage Sie können auch hier mit der Einstellung nur eine Antwort erlauben, einstellen, dass es zu einer berechneten Single-Choice-Frage wird. Das nehmen wir hier in unserem Beispiel. Sie können auswählen, ob die Antworten gemischt werden und ob diese eine Nummerierung erhalten. Kommen wir zu den Antworten. Die korrekte Antwort auf unsere Frage, die Berechnung eines Flächenhaltes wäre in unserem Fall die Länge mal die Breite. Das ist eine Bewertung mit 100 Prozent, es die richtige Antwort ist. Und wir sagen, wir brauchen hier keine Nachkommastellen. Das Feedback ist auch wieder optional, wie Sie das kennen. Und Sie könnten hier auch noch die zweite Antwort mit eingeben. Einfach halber machen wir hier mal. Copy-Paste. Und da wir nach der korrekten Formel fragen zur Berechnung des Flächeninhaltes, geben wir hier mal ein Plus mit ein als Beispiel. Und da wir keine Bewertung eingestellt haben, ist das also ein falsches Beispiel. Hier haben wir das dritte Beispiel, wo wir mal ähm, ein Minus eingeben. Und zu guter Letzt eine vierte Option als Lösungsformel, wo wir geteilt durch mit einem Slash-Zeichen kennzeichnen. So, Sie können natürlich noch weitere Antworten mit eingeben. Das soll für uns erstmal genügen und wir schauen weiter, indem wir unsere Änderungen speichern. Hier kommen wir nämlich auf die Einstellungsseite für die Datensätze. Wir haben ja hier die zwei Variablen Länge und Breite erstellt. Und nun fragt uns Moodle, wie wir damit umgehen wollen. Denn wenn Sie zum Beispiel diese Variable schon mal verwendet haben, kann Moodle sich die Datensätze von der entsprechenden Frage holen. Oder Sie sagen, nein, es soll einen neuen Datensatz geben, wie wir das hier auswählen. Und dass die dann unabhängig voneinander erstellt werden. Weiterhin hier unten haben Sie dann uns auch die Möglichkeit, die entsprechenden Fragen miteinander zu synchronisieren. Das möchten wir aber in unserem Beispiel nicht. Und gehen weiter auf die nächste Seite. So. Hier haben wir dann die Objekte, also sprich unsere Variablen, einmal hier die Länge und die Breite hier drunter, wo wir dann den Wertebereich mit eingeben. Hier ist voreingestellt als Minimum 1 und Maximum 10. Sprich, im Test dann später wird ein automatischer Wert erstellt, der sich zwischen 1 und 10 bewegt, mit 0 Dezimalstellen in unserem Beispiel. Das stellen wir mal auch für die Breite ein und können auch hier dann unsere Datensatzparameter aktualisieren. So sehen wir also hier unten die Anzeige wo wir auch nochmal sonst die Toleranzen mit einstellen könnten, wenn wir das wollten. Und nun kommt ja der entscheidende Punkt auch noch mit, dass Sie Objekte erstellen. Denn wenn Sie mit beispielsweise 100 Studierenden diesen Test absolvieren, sollte ja nach Möglichkeit jeder von diesen 100 Studierenden einen anderen Variabelsatz bekommen. Dann müssten Sie in unserem Fall dann hier 100 Objekte hinzufügen, der Einfachhalber nehme ich aber hier mal nur 10, füge die hier hinzu mit dem Button und dann kann ich sehen, hier ist ein Satz 10 erstellt worden und ich könnte mir auch noch weitere erstellte Sätze mit anzeigen und Sie sehen, hier sind Variablen mit eingestellt worden. So, damit haben wir alles eingegeben und speichern nochmal alles ab. Und da schauen wir uns mal das Ergebnis an, wie das dann im Test aussieht. Also nochmal unsere Frage, die korrekte Formel zur Berechnung eines Flächeninhaltes, wo wir hier als Breite 5 und äh, als Länge 5 und als Breite 1 haben. Und je nachdem müsste dann der Prüfling die korrekte Formel auswählen, was dann in unserem Fall wäre. Das war die berechnete Multiple-Choice-Frage. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.